Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Destiny 2 Let's Play mit Acceleron. Wie es aussieht habe ich jetzt wenigstens mal mein FPS-Problem behoben. Es scheint schlicht und ergreifend daran gelegen zu haben, dass ich Discord im Hintergrund offen hatte. Und das hat sich wohl nicht so ganz mit Destiny vertragen. Seht 80 FPS rum, das ist ja schon mal. Das ist die da. Gar nicht so schlecht auf mittleren Einstellungen. Zumindest mal wesentlich flüssiger als die 30 FPS vorher. youtube werden die videos ja auch nur auf 60 fps kriegen das heißt das sollte soweit passen Man sieht auch mein aiming wird wesentlich besser und wir machen nochmal ein klimmer event bevor wir dann nachher über dazu übergehen story weiter zu machen. ich nehme an es ist ein glimmer event weil hier hinten starten immer nur glimmer events die gefallenen wollen wohl einen glimmer bohrer herbringen halte die augen offen ein klima event da hinten ist noch ein spieler sieht so aus als ob wir nur zu zweit sind aber er ist level 21 und von der ausrüstung her sieht er schon richtig, richtig kompetent aus und da ist auch der bohrer limmerberg -Bautrupp. Erledige sie. sich auf den Weg woanders hin. Die gehen woanders hin, also gehen wir auch woanders hin. Mal welche Richtung die richtige ist. Sieht nach gut aus. doch überall so dämmerlich zum Einsammeln. Ich habe auch bis jetzt nicht verstanden, wozu das gut ist. Renaissance ein bisschen Munition, wie es sie aussieht. So, jetzt hier das heroische Event und noch andere Wir haben hier gerade zwei Events aus dem Mal, was für mich etwas gefährlich ist. Ich got a stick around. Haben den Glimmer. aber ohne Ausrüstung können sie nicht mehr davon ausgraben da würden sie sich nur die Krallen abbrechen und fallen gut gemacht so, wobei ich jetzt sagen muss, das ist das erste Mal, dass ich das Event nicht geschafft habe aber das passiert natürlich, wenn man zwei gleichzeitig hat Ich bin nicht mehr ich noch Munition. Die Kiste. Das Ihr seht, das war jetzt ziemlicher Stress, wenn man hier... Noch mehr Sinn macht dieses Spiel natürlich in einer festen Gruppe. Das hat mir mein Freudiges schon, wie das irgendwas Spannendes gibt. Nun denn, wo auch immer es hier was Spannendes gibt. Jetzt habt ihr noch mal so ein Klima-Event gesehen. Wie es abläuft, wenn man das Ganze noch mit einem zweiten Event kombiniert. In dem Fall dem gegenseitig bekriegen Event. In dem sich äh, die Kabale und die. Gefallenen, so heißen sie, indem sie sich gleichzeitig kriegen. Man kann damit mischen, man kann auch einfach nur zuschauen, wie sie sich umbringen. Gut, Zehn Minuten, ich hoffe das reicht euch für heute, weil der nächste Stream... Streamen. Die nächste Folge geht dann tatsächlich wieder auf den Titan, wo wir die Story weiter erlebt werden. Man kann ja natürlich auch so schön ein bisschen von oben Leute abschießen. Genau. Äh, bis dahin. Eigentlich wollte ich den Titan heute schon machen, äh, jetzt schon machen, aber um die Qualität der Grafik zu testen. Mach ich mache ich noch mal hier einen Versuch und wie man sieht, ist ist tatsächlich ein Discord jetzt ist der wieder alles schon flüssig Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck gekriegt von, ähm, ah, ich sehe, ich habe ein Artefakt entdeckt. Verlorene Macht. Drücke F1 bis zu Dann machen wir das doch noch schnell. Äh, für deine verlorene Macht, das wurde Pokus wird da zugefügt. Zerbrochener Pfeil. Ah, okay. Also wir haben ja hier, damit sind wir gestartet, mit diesem Stecken. Lichtschwert, Lichtstab. Ich habe dann gesagt, nee, schön lieber die Pistole. Und jetzt gibt es hier noch das, äh, Dritte, den dritten Fokus, der ja. den ich noch gar nicht kenne. Ich glaube, der ist aber eher so auf äh, Stealth und Co. zuständig. Jetzt haben wir auch einige Waffen gekriegt. Dann kann man auch die, die man nicht mehr braucht, weil das Inventar ist irgendwann voll verschrocken. Handfeuerwaffen als Hauptwaffe ist nicht so meins. Weil die Schlagkraft maximal groß ist. Stattdessen gebe ich mir löse ich die aber auf oder zerlege sie und kriege dafür diese Waffenmeistermaterialien, die ich mir dann auch in den Ruf umwandeln kann. Mal schauen. Äh, was ich für den Ruf krieg. Wichtig. Grüne Sachen. Geben keine Waffenmeister Dingens. Blaue schon. Grüne geben nur, hier Klimmer. Waffenmeister. Ja. So, was haben wir hier? 153. Stärkere Schuhe gekriegt. Verkauft. So, Und damit ist mein Level bei 156. Und ich denke, ich kann weiter eine Mission machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und wie immer... Anmerkung gerne in die Kommentare. Ähm, habt ihr Verbesserungsvorschläge, ist irgendwas noch zu überarbeiten, stimmt die Qualität nicht. Oder wollt ihr einfach äh, das Spiel nicht mehr sehen, dann suche ich mir anderes aus, dass ich euch im Let's Play zeigen kann. Ja, bis zum nächsten Mal.